Einfach schön bei dir zu sein, weil ich immer gedacht, es ist einfacher nach Ims zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen, gell? <lacht> ja, das ist ein bisschen kürzer. <lacht> wie, wie geht's denn dir überhaupt so quasi jetzt die, die Berg? Die hast du ja in Uganda nicht, gell? wir haben 5000er in Uganda 5000er 5000 oh. wir haben Gletscher in Uganda Bist du Wahnsinn. siehst, so, so wenig was ja, davon gell ja. ja. wir haben ja. Hügel wir haben Wasser wir haben den Victoria See der ist eineinhalbmal so groß wie die Schweiz ja. wir haben den Nil wir haben andere große Seen wir haben Steppen wir haben Nationalparks also es, äh, es wird sehr stark äh, bestätigt dass Uganda Teil vom Paradies war Aha. Am Ende. Aber ich kann mir es gut vorstellen. Es ist ein wunderbares Land. Es wird nie kühler wie 17 Grad, nie heißer wie 30 Grad. Oh, ja. Wir sind ca. 1500 Meter hoch, das ganze Land, und äh, fruchtbar bis zum geht nicht mehr. Ja. Wir haben genug Regen, wir haben genug Sonnenschein und, äh, und die Menschen sind sehr liebenswert. Ich habe noch nie ein negatives Wort wegen meiner Hautfarbe. Im Aha. Gegenteil, große Freude. Und äh, sie sie heißen alle willkommen. Sie haben ein sie haben also ich bin super glücklich. Das glaube ich, ja. Man merkt es, wenn danke, man dich sieht. Danke, danke, danke. Na, sie haben mich total aufgenommen und ich habe auch schon einen organischen Bass. Mhm. Aber ich habe ihn nicht genommen bevor ich nicht sicher war, dass ich den den Europäischen auch behalten kann, weil ja. ich wollte meine Wurzeln nicht verleugnen. Ja. Aber wenn ich einen hergeben müsste, würde ich den EU-Bass hergeben. Aha. Ich bin, bin eine Afrikanerin geworden. Ich liebe diesen Kontinent und ich wollte ja nie hinunter, weil ich immer so gelitten habe, schon an mit der Vorstellung, was diese Farbe mhm. Afrika an Schmerz bereitet. Ja. Mit der Kolonialisierung, mit der Sklaverei, der Ausbeuterei, dass wir ihnen immer wieder die, die, die Botschaft gegeben haben, was wir bringen, ist besser als das, was sie haben. Mhm. Afrika wird der Welt noch zeigen, wie man als Reich Reichgottesbürger lebt. Garantiert das. Ja, also ich glaube das auch, dass da ein, äh, ein Shift sein wird ja. in verschiedenen Dingen. Ja. Benni Hin hat prophezeit jetzt schon einige Male, dass nächstes Jahr 2022 in Uganda eine Erweckung kommen wird, wie man sie noch nie gesehen mhm. hat. Und es deutet alles darauf hin. Und seit ich in Afrika bin, höre ich immer wieder, die Erweckung der Welt, oder sagen wir, das Einholen der großen Ernte, kommt von Uganda aus. Ja. Und... Äh, ja, und die Uganda, die haben einen heißen Draht zur geistlichen Welt, zur dunklen genauso wie zur Hellen. Hm. Ja. Da gibt es auch Hexer, dass du glaubst, du bist im Mittelalter. Ja. Aber, aber man sieht, es ist schwarz und weiß. Ja. Bei uns war es jetzt äh, grau. jahrhundertelang grau. Genau. Grau, dass niemand wusste, wo der Teufel sitzt. Ja. Bei uns weiß man, wo er sitzt. Ja. Und dann kann man auch richtig dagegen angehen. ja. So, also ich bin super dankbar, dass Gott mich nach Afrika verschlagen hat. Ja. Uh, und zwar berichtigt mit einem Fußtritt, ja. hm. weil ich, ich wusste, ich muss gehen und wenn ich zu Fuß nach Afrika muss, ich muss nach Afrika und wusste nur als Segen. Und da kannst du dir vorstellen, wie das eine Familie beruhigt, wenn deine Tochter ihre Tochter mit 60 nach Afrika will. Die haben gesagt, die hat den Verstand verloren. Ja. Die müssen wir einsperren. Die, die, die, die, die. die müssen wir beschützen vor ihr selbst. <lacht> Und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich gehe nicht in Opposition gegen euch. Ich gehe im Gehorsam mit Gott und er weiß, was er tut. Ich gehe als Segen, er wird mir zeigen, was es ist. Und ich komme aus dem Schock, der Freude und der Überraschung nicht raus, ja, was Gott tut. Eine Türe nach der anderen öffnet er. Wir sind jetzt in 25 Jahren das größte Werk in Uganda geworden. Und wir haben einen Ruf, dass wir total ohne Korruption sind. Ich habe über 1000 Mitarbeiter, davon sind jetzt noch acht weiße, aber wir arbeiten uns alle heraus, mhm. aus unserer Position, denn es ist mein voller Herzenswunsch, eine total afrikanische Bewegung freizusetzen. Mhm. Sehr schön, ja. Weißt du, die anderen haben immer nur sich selber verherrlicht, wir müssen Jesus verherrlichen. Und das glaube ich, aber schon allein, wie ich gekommen bin, wollte ich sofort wieder zurück, weil ich gesagt habe, wo fängt man da an, aber hört dort auf, ein Fass ohne Boden. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Da war ich wieder so groß mit Hut, so groß. Ich sagte, was tue ich dann? Dann hat er gesagt, nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und das ist auch das Gleiche, was Jesus getan hat. Er hat nur jeden Tag getan, was der Vater ihm gezeigt hat, und das ist unser Auftrag. Wir müssen uns gar nichts einfallen lassen. Genau. Gar nichts. Ich bin ohne Pläne, ich bin ohne Erwartungen nach Afrika, nur in dem Bewusstsein, Gott ruft mich. Ja. Und wo er ruft, da gibt er auch alles dazu. Und das erlebe ich ganz gleich, was er mir sagt. Ich sage, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Du musst zahlen, du musst mir die richtigen Leute geben, die Plätze zeigen, du musst mir das Wohlwollen geben, die Gunst, alles. Und er tut es. Und ich stehe oft heulend in einem unserer fünf Headquarters und sage, Herr, wie haben wir das wieder geschafft? Du alleine. Und wenn Leute kommen und sagen, na, was du alles gebaut hast, sag ich, solltest sehen, was da stehen würde, wenn ich es gebaut hätte, mhm. Ziegel kein Zegel nachgekommen, sind meine wunderbaren afrikanischen Mitarbeiter. Genau. Ja. Mhm. na Ich bin extrem dankbar, dass ich tun darf, was ich tue, ist keine Last, eine Freude. Sehr schön. Das ist etwas, was man auch wirklich spürt, wenn du davon erzählst, dass das einfach wirklich aus deinem Herzen kommt und, und einfach auch was freisetzt in dem, dass es Mut macht und dass es äh, Glauben anfacht. Das ist Amen. schön, ja. Wenn wir etwas tun können für die Menschen, die kommen aus Europa, wir können ihren Glauben freisetzen in einen großen Gott, ja. der, der so große Pläne hat, dass wenn er es uns sagen würde, würde man sagen, nein. Wenn er mir gesagt hätte, was er mir vorhat, wäre hm. ich in den Bus nach Australien geflüchtet. Das kann ich mir nicht machen. Aber dann bekommt er die Ehre, verstehe ich. Ja. Sonst kriegen wir sie. Also ich ja, sage immer, wenn dein Wunsch oder dein Plan oder dein Traum für dein Leben so groß ist, dass du sagst, das schaffe ich nicht von Gott. Mhm. Wenn es so groß ist, dass du sagst, das geht nicht, das ist es von Gott. Ja, ich ich habe jetzt gerade sehr stark erlebt die Einfältigkeit des Glaubens. Ja. Ähm, die ja uns in Europa ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir alles kompliziert machen. Gell? Ja, und weil wir alles selber machen. Ja, ja. wir, wir nennen es Glauben, aber wir machen es erst selber, weil äh, wir erst dann, wenn man und das ist ja das, die Stelle, was es freut euch, wenn ein mancherlei Bedrängnis kommt, weil dann hört auf mit eurer Kraft. Amen, amen, und das und ist dann musst, Corona. Dann, dann musst du dein Glauben, dann musst du schauen, was für ein Glauben hast. Gell? Und das hat Gott jetzt ja? bewiesen. Genau. Und meine, ich habe jetzt gerade in Albanien, Wirklich beschämend. Weißt in den letzten Dörfern, wo du nichts vermutest, was mich gebeten haben, bitte ja, nur ganz eine kurze Botschaft und ganz einfach, weil die können es nicht packen. Und danach erzählen die einfachen Leute, was die erlebt haben mit Gott. Amen. Da hat es die Sicherung raus. Gell? Amen. Weil sowas, bei uns wissen die Leute alles Mögliche und haben aber nichts erlebt. Gell? Amen. Ja. Und dort wissen sie wenig. Und erleben ja. die Kraft des Lebendigen ja. Gottes, gell? Ja, ich, ich sehe das eben wir in der westlichen Welt. Wir haben jetzt jahrhundertelang vom Baum der Erkenntnis hm. bezogen. Ja. Und die Afrikaner oder diese armen Länder, auch Indien, die sind vom Baum des Lebens hm. genährt worden. Hm. Und, und das tut mir so, ich war immer mehr da unten wieder oben <lacht> und darum fühle ich mich so wohl bei den Afrikanern. Da muss man den Tag entfalten lassen, da muss man alles sich alles beschenken lassen, da muss man empfangen lernen. <lacht> und, und das haben wir, wir haben das, weißt du, in Europa, und ich war auch ein Teil dieser Bewegung, Gott hat zu mir einmal gesagt, du bist eine Hure, sag ich, wie bitte, kein Mann weit und breit und ich soll eine Hure sein, das muss man jetzt erklären. Dann hat er gesagt, du verkaufst dich, du tust, was Leute möchten, mhm. damit sie dich lieb haben. Dann bin ich so erschrocken. Dann hat er gesagt, Maria, was willst du im Leben, geliebt werden oder, oder respektiert? Natürlich, ich wollte geliebt werden. Ja. Dann hat er gesagt, kann ich dich leider nie verwenden. Dann bist du kaufbar, mhm. manipulierbar. Und seitdem habe ich gesagt, ja, ich will nur mehr noch respektiert werden. Dann lieben dich die richtigen Leute und ich weiß, ich bin in Ordnung mit Gott dann vertrete ich nämlich den Platz Gottes, ja. aber nicht meine. So Gott, Ich stelle mich ihm zur Verfügung, er kann machen mit mir was er will, wie er will, wann er will, wo er will, kann mich auf null reduzieren, <lacht> aber, und das ist immer meine Bedingung, er muss seinen Namen verherrlichen. Er soll mich zum Segen setzen für die Menschen und mir Freude geben, die die Welt nicht geben und ich nehme. kann. Mhm. Dann bist du auf der richtigen Spur. Richtig, ja. Ich ist einfach schön.